Vielen Dank für die Einladung, und die Begrüßung, ich freue mich sehr hier zu sein in einem Gebäude, was den Namen Bosch trägt, wenn ich es richtig gelesen habe gerade. Bosch macht ja inzwischen auch äh, Sensoren für diese Geräte und ohne solche Sensoren würde das eigentlich nicht gehen, was wir in 360-Video-VR äh, bei Arte machen, ähm, da schließen sich dann so kleine Kreise, ähm, das ist ganz schön, ähm, sowas äh, zu erleben. Ähm, ja, ich kümmere mich bei Arte um alles, was äh, Virtual Reality ist und äh, 360 Grad Video. Wir machen das seit ungefähr äh, 2013 jetzt, also knapp vier, vier, ein bisschen mehr als vier Jahre. Und ähm, sind da so ein bisschen reingeputzelt, weil wir äh, neue Geräte, neue Technologien gesehen haben. Mit einem äh, redaktionellen Ansatz aber überlegt haben, wie können wir das nutzen, äh, was kann man daraus tatsächlich machen. Das initiale Projekt war mit dem ZDF äh, Polar C 360 Grad, tatsächlich damals die welterste Dokumentation in äh, Virtual Reality. Ähm, und daraus ist letztendlich dann auch äh, Arte 360 entstanden, weil wir dann gedacht haben, aha, wenn das bei einem Projekt so gut funktioniert, müsste das ja auch mit unseren anderen Projekten gut funktionieren. Ähm, das war dann so. Ähm, wir haben ähm, aber auch zum Anfang nochmal geschaut, ähm, okay, das ist jetzt ein neues Gerät, das ist eine neue Technologie, aber ist das wirklich neu und sind dann eigentlich ganz schnell dazu gekommen, dass es tatsächlich irgendwie doch ein alter Hut ist, der heute ähm, dank der Technologie sozusagen ähm, das erfüllt, was manche äh, Träume von Denkern, Forschern, Philosophen, wie auch immer, Filmemachern, ähm, ähm, äh, was es einfach schon vor über 100 Jahren und vielleicht sogar viel länger schon gab. Äh, mal so ein Beispiel. Der Herr Tesla, den der ein oder andere vielleicht kennt, ähm, damals in einer sehr interessanten äh, Periode, 1902, 1904, sich Gedanken um Geräte gemacht hat die, äh, oder äh, technische Errungenschaften, äh, die man jetzt mit dem Internet gleichsetzen könnte oder mit dem, mit dem Smartphone. Also 1904 tatsächlich die erste verschriftliche Beschreibung von, von so einem Gerät, wo wiederum die Sensoren von Bosch inzwischen auch drin sind. Ähm, ist insofern sehr erstaunlich, weil in dieser Periode, ich habe hier eine Laser, wurde mir gesagt, also 1902 und 4, äh, also diese vorletzte Jahrhundertwende, tatsächlich sehr viel in diesem Bereich äh, passiert ist, was uns heute weiterhin begleitet. Nicht umsonst ist ja Tesla auch Namensgeber von so eine Art Auto, also ich sage eigentlich immer so ein iPad Pro mit Rädern. Okay. Ähm, aber er äh, ist natürlich auch ein Vorbild für viele, die gerade im Silicon Valley äh, oder auch in anderen Teilen der Welt an Technologie arbeiten und dort äh, tätig sind und äh, äh, mit ihrer Sicht der Dinge sozusagen die Welt von morgen äh, gestalten. Ähm, es gibt aber noch ein ganz anderes Schlüsselwort bei all dem, was uns jetzt beschäftigt, weil wir sozusagen einmal von der technischen Innovation jetzt doch eher äh, die äh, Kreation von, von Dingen kommt, ähm, die sozusagen basiert auf, auf Bilder, auf äh, visuellen und akustischen äh, Inhalten. Also wir haben hier die Herren, nee, das, die Brüder Lumière, die haben letztendlich schon vor Herrn Tesla an so etwas gedacht, was wir heute dann vielleicht Virtual Reality oder 360-Grad-Video nennen. Also mit der Erfindung des Videos, äh, sage ich schon, des Kinos von den beiden Herren, äh, ging auch sozusagen eine Entwicklung einher. Äh, wie kann man jetzt Video, äh, schon wieder der Versprecher, Kino äh, nicht nur auf einer Leinwand wie dieser zeigen, sondern in den ganzen Raum? Also dass sozusagen der Zuschauer Teil, äh, sich als Teil ja. der Geschichte fühlt. Ähm, der Eisenstein hier, Panzerkreuzer Potjomkin zum Beispiel, hat in den 30er, 40er Jahren in Essays äh, zum Thema äh, Raumfilm äh, reflektiert. Also auch mit der Idee sozusagen, wie kann ich den Zuschauer tatsächlich Teil der Geschichte werden lassen. Ähm, den dürften die meisten hier kennen, der Herr Disney, der quasi in den 50er Jahren äh, Panoramakinos auch in Disneyland aufgebaut hat und die sehr lange betrieben hat, ich glaube bis in die 90er sogar. Und letztendlich dann ein bisschen mehr aus der Jetztzeit. Herr Wenders ähm, hat Ende der 80er, Anfang 90er an dem ersten Film gearbeitet, wo Virtual Reality tatsächlich auch ein Teil des narrativen Konzepts war, bis ans Ende der Welt. Fünf Stunden dauert der. Ähm, und jetzt aktuell äh, Herr Spielberg, ähm, der letztes Jahr in Cannes zum Beispiel äh, über Virtual Reality äh, viel sprechen musste, weil die Präsenz davon plötzlich bei einem Filmfestival so stark war, dass er sich genötigt sah, sich selbst äh, ein bisschen zu widerrufen. Also er hat 2006, zum Beispiel 2006, 2007 in verschiedenen Interviews gesagt, dass es die Zukunft des Kinos von ihm etwas ist, wo man tatsächlich äh, in den Film auch reingeht und vom Film umgeben ist, Teil des Films wird also die Ideen von diesen beiden Herren wieder aufgegriffen. Und in Cannes im letzten Jahr hat er dann ein Interview gegeben und da war ihm das dann ungefähr zu viel mit Virtual Reality und ja, und die Technologie kann noch gar nicht so viel und überhaupt. Er würde ja gerne und er arbeitet ja auch an einem Projekt über die Verfilmung von Ready Player One, einem sehr interessanten Buch, was ich sehr empfehlen kann, was nächstes Jahr wahrscheinlich in die Kinos kommt. Aber um nochmal bei ihm zu bleiben, den Effekt von Virtual Reality und Film, der ist schon sehr stark zu führen, weil man merkt, also es ist nicht nur ein Herr Spielberg, der daran arbeitet, sondern es sind viele, viele andere Regisseure mittlerweile auch. Catherine Bigelow, äh, Luc Jacquet in Frankreich. Ähm, die, die Liste wird immer länger. Und natürlich kürzlich auch äh, Alejandro Iñárritu, ähm, der eine große Installation gemacht hat ähm, zum Thema Flüchtlinge, auch in Cannes dann Premiere gehabt hat. Und ähm, dann natürlich nochmal... Jetzt habe ich einen Hänger, das bestimmt die jetzt zu so viel offen schon vorgeführt. Werner Herzog natürlich, großer Dokumentarfilmer mit Kinski gearbeitet und vielen anderen, der sich auch dem Thema angenommen hat und der sehr stark schon im Bereich Virtual Reality gedacht hat. Konkrete Produktion von ihm gibt es noch nicht, aber schon einige Konzepte, an denen er arbeitet, die sind durchaus präsent. Immersion ist sozusagen ein Begriff, den ich jetzt mal beispielhaft am Kino ein bisschen äh, aufgespießt habe, aber äh, letztendlich ist der Begriff viel älter, der kommt eigentlich aus dem griechischen Theater. Man kann eigentlich sagen, dass ähm, immer wenn eine neue Form des Erzählens, des Geschichtenerzählens erfunden wurde, hat Immersion immer die eine oder andere Rolle dabei auch gespielt. Nämlich die Frage, wie nehme ich wirklich den Zuschauer mit in meine Geschichte, ob das beim Roman der Fall ist. Oder äh, auch beim, ähm, ja, beim, beim Theater äh, in Griechenland ähm, letztendlich ähm, die Vorstellung, dass man nicht nur Darsteller auf einer Bühne hat, sondern auch die Frage, wie gestaltet man die Bühne drumherum, wie benutzt man Kulissen und so weiter. Das hat immer sozusagen dazu gedient, äh, den, den Zuschauer viel stärker auf das Geschehen zu fokussieren und damit auch äh, sozusagen das Gefühl zu vermitteln, dass er, dass er wirklich die Geschichte teilweise, wenn sie, wenn sie ihn packt, äh, auch mit äh, mit, miterlebt. Ähm, hier nochmal so ein paar Beispiele, weil ich gerade schon an dieser Zeit war, ja? also 1900, ähm, damals Paris, Weltausstellung. Ähm, ähm, die Gruby-Dolimäer hatten in der Zeit ein Fotorama entwickelt, das war fotobasiert, aber es gab schon noch mehr damals, nämlich ähm, ein, ein ähm, Panorama, Sineorama genannt, das quasi auch mit bewegten äh, Bildern funktioniert hat. Ähm, das war so, dass es quasi einen Ballonflug über Paris simuliert hat, ähm, hat so äh, interessante Ansätze, weil es ist natürlich kreisrund, 360 Grad, das ist schon klar. Ähm, das ist der Projektor, mit dem das damals im äh, Fotorama gezeigt wurde bei den Gebrüder Lumière, so ähnlich sahen dann die Projektoren auch für das Seniorama aus, eine kreisrunde Form. Und interessant ist dann schon, äh, wie viel? 115 Jahre später, Google Jump Kamera, das, äh, die erste Generation der Google Jump Kamera, äh, letztendlich auch kreisrund und funktioniert eigentlich mit dem gleichen Prinzip. Natürlich elektronisch und äh, nicht mehr analog, aber äh, im Prinzip setzt es eigentlich genau da an, was sozusagen vor über 100 Jahren erdacht wurde. Ähm, so wurde dann damals gefilmt. Das war tatsächlich noch Kobelarbeit und äh, bedarf, bedurfte einiger, einiger, äh, einiger Kraftanstrengungen, das zu machen. Ähm, und ähm, es ging letztendlich aber auch schon noch mal einen Schritt weiter, nämlich in, in den Bereich Simulation dann auch. Also heute würden wir wahrscheinlich auch Virtual Reality sagen, wenn wir das sehen würden, in echt. Ähm, ähm, es war sozusagen die Simulation eines Ballonfluges über, äh, über, über Paris und ähm, jetzt mal ähm, gezeichnet. Und ich glaube, wir haben das mal, das noch nochmal ein kleiner Bild rein, wo man auch die Filmrollen sieht und so weiter, wie Projektion stattfand. Nee. Ups, jetzt da fehlt ein Video, aber egal. Jedenfalls ähm, standen die Zuschauer quasi in einer Nachbildung einer, äh, einer Ballongondel, und, und hatten tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dann äh, mit, mit, dieser, mit dieser Gondel äh, über der, der Stadt zu fliegen. Ganz ausgereift war es damals noch nicht. Ähm, das wurde ein paar Mal ausprobiert und dann wegen Feuerschutzbestimmungen äh, wieder eingestellt. Äh, interessant natürlich auch nochmal zwei Analogien, weil ähm, die erste äh, bei den ersten Vorführungen des Kinos oder von bewegt äh, Bildern wurde das letztendlich auch im, äh, an einer bestimmten Stelle untersagt, weil es dort auch Brandkatastrophen gab. Ja? Also der Kinosaal wurde letztendlich auch mitentwickelt, nicht nur um die Narration und das äh, Geschichtenerzählen zu verbessern für den, für den Zuschauer, sondern letztendlich auch, weil es einfach äh, auch viele Sicherheitsbestimmungen hatte. Ja? Ähm, und die zweite Analogie natürlich, äh, der eine oder andere wird es ja äh, gelesen haben in den, im letzten Jahr von ähm, diesen Geräten, die ja bei einer bestimmten Marke dann auch ähm, Rauch entwickelt haben. Also ähm, Rauch und Feuer scheint doch tatsächlich ein Feind äh, technologischer Entwicklung zu sein und das nicht nur damals, sondern äh, heute auch. So, nochmal der kleine Blick in den sozusagen Vorführraum. Wie gesagt, es hat nur, äh, ich glaube an drei Tagen äh, äh, ist es nun mal gelaufen, aber... Für uns war dann die Frage, okay, wir wissen jetzt, das ist die Geschichte, das ist nichts Neues, was wir machen, aber wir sind nun mal heute, leben in, das ist jetzt 2016, habe ich das Foto aufgenommen, in Seoul, wir leben heute, heute sieht die Medienwelt ein bisschen anders aus. Was können wir sozusagen einerseits aus der Geschichte ziehen und andererseits von der Funktionalität, wie Medien heute funktionieren, auch übertragen? Wie kann man das beides zusammenfügen? Das Foto habe ich deshalb ausgewählt. Würde es der ein oder andere erkennen, was da steht? Ja, also in, im Viertel Gangnam in Seoul ist man so stolz auf diesen Song, der als erster eine Milliarde Views auf YouTube hatte, dass dafür ein Monument äh, erstellt wurde, vor dem sich Touristen ablichten lassen. Ja, ähm, ähm, weil äh, das letztendlich für die, für die äh, südkoreanische Kultur einfach äh, ja, nicht nur ein Welterfolg war, sondern einfach äh, ein, ein extremes Erlebnis, was sie so vorher in der Art einfach noch nie äh, erlebt haben. Und ähm, es ist aber natürlich auch so ein bisschen mit diesen eine Milliarde Views für diesen Song äh, auch so ein bisschen gleichzeitig ein Symbol für eine gewisse Art von Zeitenwende, wo sozusagen die, die, die Verbreitung digitaler Inhalte ein Niveau erreicht hat, was weit aus der Nische herausragt, was weit über ähm, traditionelle Formen von CD-Verkäufen, äh, Vinylverkäufen und so weiter äh, herausragt, ähm, aber was natürlich nach ganz anderen Prinzipien äh, funktioniert als ähm, die Welt, die wir davor so kannten. Ein kleiner Blick auf diese Welt, wie, sie, wie man sie nochmal anders beschreiben kann. Das sind... Ähm, ich brauche den Leser. Also in dieser Grafik ist dargestellt, wie viel Zeit bestimmte Medien gebraucht haben, um 50 Millionen Nutzer zu erreichen. Und da sieht man ja schon, wie die Kurve verfällt. Aber das Telefon letztendlich 75 Jahre, Radio 38, Fernsehen immerhin schon 13 Jahre. Also da ist schon zeitlich gesehen ein erheblicher Sprung, spürbar. Aber äh, beim Internet äh, ging es dann schon ähm, nur noch in vier Jahren, die gebraucht wurden, Facebook und so weiter. Und na gut, Angry Birds ist jetzt nicht ganz so ernst gemeint, aber ähm, äh, immerhin zeigt es sozusagen die Verbreitung dieser App für dieses Spiel. Ähm, und ähm, das in sozusagen einem guten Monat, ähm, um das so die Dinge, die dann doch nicht immer richtig zusammenhängen, aber mal in Relation zu bringen, äh, finde ich das immer ganz interessant, einfach mal äh, anzuschauen, sozusagen in welcher Medienwelt wir dann letztendlich irgendwie doch heute leben. Da könnte man natürlich noch mal ganz andere Geräte dann auch dazu bringen. Aber ähm, ähm, ich bin dann auch mal sehr gespannt, was sozusagen diese Technologie dann, äh, wie wir die in diese in diese äh, Statistik sozusagen einordnen können. Ähm, ja, all also das ist sozusagen so ein bisschen das äh, äh, theoretische Rüstzeug dafür, was wir dann bei ATA 360 äh, begonnen haben. Hier rechts, das ist Polacy Trailer, der auch noch in der App zu sehen ist. Das war sozusagen das allererste Projekt. Ähm, und hier gab es dann nochmal zwei ähm, Opernaufführungen mit der Skala in, in Mailand. Aber ähm, wir sehen hier zwei Apps und Mobil ist wirklich der Kern ähm, der Strategie gewesen, sich dem Thema zu öffnen. Weil Mobil hat den großen Vorteil von den Sensoren, die ich jetzt nochmal erwähne. Ähm, also man kann äh, dieses Video recht leicht abspielen, man drückt einfach Play und wenn man das Gerät bewegt, merkt man, ups, das Bild bewegt sich ja mit und es ist nicht so wie bei einem normalen Video. Ne? Also das ist zum Verstehen einfach äh, extrem leicht. Und damit so eine sehr gute Brückentechnologie auch. Und, ähm, und mobil war sozusagen auch wirklich der Kern äh, des Ganzen. Äh, wir haben 2015, Ende 2015 die, die ersten Versionen der Apps auch publiziert. Ähm, Android und iOS. Äh, gleichzeitig mit der New York Times und Discovery Channel zusammen. Die waren so einen Monat vor uns, glaube ich, Discovery, aber so in der gleichen Zeit ungefähr. Und waren dann plötzlich als kleines Arte aus Frankreich. Und Deutschland in dem Bereich quasi unter den ersten dreien, was schon mal ein ganz schönes Gefühl ist. Und interessanterweise auch zu dem Effekt geführt hat, dass viele Menschen dann Arte kennenlernen, weil sie die App schon mal in der Hand hatten. Also die wurde mittlerweile auf allen Kontinenten dieser Welt mal gesehen. Und in 190 Ländern ungefähr gab's, haben wir Abrufe verzeichnet. Also das ist schon ein sehr interessanter Aspekt daran, auch für die neue Medienwelt sozusagen, dass man quasi als deutsch-französischer Sender, der eher für Nischenprogramme in den Ländern bekannt ist, dann plötzlich eine Wahrnehmung erlebt, die man so vorher eigentlich noch nie, noch nie hatte. Aber Mobil ist nicht alles, sondern da fängt es eigentlich an. Also hier bei Mobil, die App. Wir haben natürlich auch, für diejenigen, die kein Smartphone haben, einen eigenen Arte 360-Player, der auch sozusagen auf den Arte Websites eingebunden ist. Wir sind bei YouTube, Facebook und Vimeo aktiv in Social Media und auch in VR-Headsets, also Daydream, GVR und wie die alle heißen gerade, mit einzelnen Projekten dann auch in der Rift, glaube ich, und in der Vive, zumindest ist da was in Vorbereitung. Und dann gibt es noch so einen anderen Bereich, den ich sehr spannend finde, weil der so ein bisschen weggeht auch von der Technologie. Mir fällt da immer noch kein passender Begriff ein, aber die Idee ist schon sozusagen Virtual Reality dann auch nochmal entweder in Situationen wie heute zu bringen oder bei Festival zu haben oder aber auch andere Geräte zu nutzen, um diese Inhalte zu zeigen. Also das kann ein Smart TV genauso sein, wo wir gerade mit Samsung an einem, an einem Prototypen arbeiten und äh, letztes Jahr schon mit Fraunhofer an einem Prototyp gearbeitet haben. Ähm, aber auch äh, und das ist eine extrem spannende Entwicklung. Planetarien, die man ja eher für Sternprogramm kennt. Und äh, in denen ist es aber auch, solange sie Videoprojektoren haben auch möglich äh, die Inhalte, die wir quasi in diesen kleinen Apps, mit den kleinen Sensoren haben, äh, dort auch tatsächlich in großen Kuppeln zu zeigen und ähm, das ist schon noch mal ein ganz anderes Erlebnis, weil man ja dann auch keine Brille auf hat, also bei der Hitze wie heute zum Beispiel, äh, wir können gerne testen nachher, aber äh, da guckt man nicht so lang, weil es dann einfach warm wird, ähm, aber in einem Planetarium, äh, in einem in einer Art Kinosaal mit 300, 200, 300 Plätzen äh, sozusagen äh, ein Field of View hat, was auch äh, komplett abdeckt aber mit anderen Leuten zusammen das, Ergebnis, das Erlebnis teilt. Das ist einfach eine sehr schöne, sehr schöne Erfahrung und da arbeiten wir jetzt auch weiter dran. Ich gehe jetzt noch mal kurz so auf inhaltliche Fragen ein. Was machen wir da eigentlich genau? Ich habe es vorhin kurz erwähnt, es gab ein Projekt, Polassi, mit dem Gletscher da hinten sehen wir es auch noch angedeutet. Die Idee war schon zu sagen, wir machen jetzt nicht nur... Äh, äh, sagen wir mal Projekte, die man mit Virtual Reality irgendwie in, äh, in Verbindung bringt, sondern sie sollten irgendwie sehr stark mit der Marke Arte auch verbunden sein. Also insofern so eine Art äh, Spiegel dessen sein, wofür Arte ohnehin bekannt ist, weil das natürlich äh, ein sehr starkes Argument äh, hat. Man kann darüber dann ähm, sehr gut auch ähm, kommunizieren über sein eigenes Programm ob das jetzt normale Dokumentationen sind, die man dann auch in, in 360 Grad hat, wo man dann dem Nutzer einfach überlassen kann, ob der das dann in seinem Facebook-Feed sich anschaut auf seiner App und darüber vielleicht zum, zum Fernsehprogramm kommt oder vom Fernsehprogramm dann zu 360 Grad. Also man kann dann die Kräfte auch bündeln, gerade kommunikativ, um für mehr Bekanntheit zu sorgen und natürlich in den gleichen Qualitätsstandards des Senders auch unterwegs sein. Ähm, wir haben jetzt über die letzte Zeit äh, Dokumentationen ausprobiert, sehr stark, im Bereich Fiktion gearbeitet. Ähm, es sind jetzt zwei, drei Fiktionen veröffentlicht, eine weitere kommt Ende des Monats. Im Bereich Nachrichten, Journalismus sind wir aktiv, äh, Performing Arts, Opern, Konzerte, Musik, äh, Popkulturelle Anlässe, die Eröffnung der Elbphilharmonie, solche Anlässe haben wir in 360 Virtual Reality äh, gemacht und aber auch eher experimentelle, interaktive Anwendungen, wo wir noch mal genauer herausfinden wollen, wie weit kann man mit diesem Medium eigentlich gehen, um das fürs Geschichtenerzählen zu nutzen. Not some Leidness ist da zum Beispiel oder Sense VR ein Spiel, das wir letztes Jahr veröffentlicht haben. Aber wie es immer so ist, wir stehen alle noch am Anfang und das sehen wir bei allen, die in dieser Industrie, die es mittlerweile geworden ist, aktiv sind. Es ist immer noch eine große Frage. Wie erzählt man wirklich mit diesen Inhalten äh, Geschichten? Wie äh, benutzt man in einer 360-Grad-Sphäre eine Narration? Ähm, und da äh, sind wir dabei, mit einigen Tools halt zu gucken, einerseits zu analysieren, andererseits aber auch diese Form der Narration einfach ähm, zu verbessern. Ähm, zum Beispiel mit dem Authoring Tool, das ist jetzt schon eine ältere Version, aber da gibt es dann bestimmte verschiedene Effekte, die sozusagen dem Nutzer unmerklich bestimmte Szenen zeigen, in 360, also in der 360-Grad-Sphäre, die einfach extrem wichtig sind, um die ganze Intention zu verstehen. Also, es nennt sich dann Force Perspective, dass man halt bestimmte Szenen direkt dann vor Augen hat und nicht Gefahr läuft, auf etwas links unten zu schauen, obwohl es rechts oben gerade interessant ist. Das Ganze dann aber ist auch metadatenbasiert. Also man kann sehr schnell auch Texte hinzufügen, Grafiken hinzufügen, solche Geschichten machen. Und da robben wir uns jetzt so ran, dass das wirklich marktreif wird und dass man damit wirklich gut arbeiten kann. Und das andere ist aber auch nochmal, wir haben uns schon sehr selbstkritisch am Anfang die Frage gestellt, naja, 360 ist jetzt so ein Trend, Virtual Reality. Nutzen das die, Zuschauer dann überhaupt. Ja, und haben dazu dann auch eine Heatmap gemacht. Da jetzt, genau, da läuft ein Video. Und die Heatmap basiert darauf, dass in den Videos verschiedene Gaze Points verteilt sind, die sozusagen tracken, wenn jemand in eine bestimmte Richtung schaut. Und anhand der Zuschauerzahlen der, der Videos, quasi kumuliert, sieht man dann, wie viele Nutzer in bestimmte Ecken gucken. Und wir können dann schauen, ob jetzt gerade wie in dem Moment der Schweif mitgeht, also die Nutzer tatsächlich diese Bewegung auch mitmachen und die Sphäre äh, nutzen, um dort zu schauen. Oder äh, jetzt kommt gleich noch eine, eine andere Szene, wo auf dem linken Ohr Ton läuft und sie dann sozusagen aufgrund des Tons sich auch in diese Richtung äh, entwickeln. Das ist eine extrem hilfreiche Geschichte, gerade um, um das Geschichtenerzählen auch nochmal zu verbessern und auch zu analysieren. Äh, in, Hoffe nicht allzu ferner Zukunft werden wir dann auch fähig sein, dass wir sozusagen, bevor wir bestimmte Experiences veröffentlichen, auch Tests machen und gucken, okay, man schaut sich an, wie 20 oder 50 Leute das sehen und funktioniert das, was der Regisseur sich da ausgedacht hat oder nicht und muss er eventuell vielleicht auch nochmal was äh, anpassen oder adaptieren, damit es einfach ähm, äh, besser funktioniert. So. Hopp. Ah. Das war zu weit. Eins hatte ich noch. So. Das sind unsere Zuschauer. Ich glaube, ich habe die Brille mit, die die Dame mit 93 auch getragen hat. Also wer möchte, kann ausprobieren, wie es sich anfühlt. Es ist wirklich für mich das spannende Argument an der ganzen Geschichte ist, ich habe so über die Jahre einige interaktive Webproduktionen und solche Geschichten gemacht, Webvideo und ähm, habe es aber noch nie erlebt, dass ähm, letztendlich äh, über die Altersgrenzen hinweg äh, so eine große Faszination für dieses Medium erstmal da war, also dass wirklich jeder das irgendwie ausprobieren wollte, also ob es jetzt mein kleiner Sohn ist, der sich dann wundert, dass die Sendung mit der Maus nicht bewegbar ist. <lacht> ähm, oder wie gesagt, die 93-jährige Dame, die sich den Polacy-Trailer angeguckt hat und das dreimal hintereinander, weil sie so begeistert davon war, augenscheinlich, wie das aufgenommen wurde und produziert wurde. Aber das ist wirklich sehr interessant, einfach an diesem Medium zu sehen, dass es sozusagen interaktiv ist, ohne dass man irgendwie an zehn verschiedenen Ecken klicken muss und sich erstmal ein Manual durchlesen muss. Mit Punkt 1 legen Sie die Diskette rein bis äh, zehn starten sie jetzt, sondern ähm, dass es wirklich sehr intuitiv funktioniert, äh, quasi wie auch wiederum dank der, der ähm, Sensoren auch ähm, äh, sehr intuitiv funktioniert, ohne, ohne dass man bestimmte äh, Klicks und, und, und Swipes und sonst was machen muss und deshalb halt wirklich so zugänglich ist, dass es eine sehr große und äh, sehr diverse äh, Altersschicht auch äh, betrifft und es halt nicht nur Gamer sind, äh, die sich dafür interessieren, und man sieht jetzt auch ähm, in den letzten Jahren in der Entwicklung, ähm, dass es deshalb auch in vielen verschiedenen ähm, Bereichen ähm, des Alltags sozusagen äh, Verbreitung findet, also ob es äh, in, in der Bildung zum Beispiel stattfindet, äh, ob es äh, in der Ausbildung bei bestimmten Berufen stattfindet, äh, in be bestimmten äh, Industrien wie äh, der Autoindustrie zum Beispiel äh, oder auch beim Projektieren für Architekten von Häusern und so weiter gibt es immer mehr Beispiele dafür, wo, wo Virtual Reality letztendlich ähm, auch zu etwas wird, was sich sehr stark im äh, Berufsalltag bei manchen Personen inzwischen auch, auch schon äh, verankert. Und da stehen wir heute und ähm, wir sind mal, halt, glaube ich, sehr gespannt, wie es da auch weitergeht. Aber äh, in diesem Jahr haben wir es halt erlebt, äh, dass es jetzt äh, Experiences gab von vier oscar Oscar-Preisträgern, also einmal bei uns Luc Jacquet, ein Franzose, ein Amerikaner, der auch bei den Oscars teilgenommen hat, wo er nominiert war mit seiner VR-Experience und Catherine Bigelow und Alejandro Inarito. und dann gab es noch ein anderes Ereignis dazu, was auch dazu Anlass gibt, davon auszugehen, dass, das, dass sich der Trend durchaus noch verfestigt und das ist so etwas wie Fußball. Also die ersten äh, Fußballclubs haben auch eigene 360-Apps, beziehungsweise das Champions League-Finale in England wurde auch in 360 Grad live äh, gestreamt und übertragen. Also in diesem Bereich der Gesellschaft ist es sozusagen auch angekommen und jetzt hat es einmal den Marsch durch die äh, Institution gemacht. Und ähm, ja, wir können einfach, glaube ich, sehr gespannt sein, was da in nächster Zeit auf uns zukommt und was da weiter passieren wird. Vielen Dank erstmal. Thank <laughs> you.